Ich bin Johann Beurer von im Vorurteizung und möchte mit diesem Video Ihnen etwas zeigen, was eben dieses System so genial macht. So genial ist eben einfach die Art und Weise der Darstellung, sodass ich hier hinter einer Variable dieses Bild verstecken kann und dieses Bild dargestellt wird. Wenn ich da drauf drücke, dann wird die Variable angezeigt und jetzt drücken wir da weiter drauf und siehe da, ist da ein Punkt im Gang. Das Tür die Tür wird geöffnet. Jetzt ist aber zufälligerweise gleichzeitig jemand in die Toreinfahrt reingelaufen und deshalb ist hier auch gleich die Sirene angegangen und das Licht hier eingeschaltet worden. Das war nicht von mir gewollt. Ich habe aber jetzt lediglich beide Tore geöffnet und durch diesen Schalter der ist wieder zurückgegangen in die Homeposition. Und man sieht immer noch den Nachlauf von, diesem, äh, von dieser Person, die hier durchgegangen ist. So, die Tür ist jetzt eine Weile offen. Da ist jemand durchgegangen. Das Licht ist noch eingeschaltet. Und äh, das Blinklicht hört jetzt so langsam auf. Und äh, ja, jetzt müssen wir warten, bis das wieder zurückgeht. So. Dieses Tor besteht aus zwei Toren, das ist das Fußgängertor und das ist das Autofahrertor. Das Autofahrertor steuert dann letztendlich auch diese Rundumlicht, dass wenn ein Auto rein und raus fährt, dass dann eben dieses Rundumlicht eingeschaltet wird. Gleich wird die Fußgängertür auch noch geschlossen, schon ist sie geschlossen, die laufen etwas zeitversetzt. Und so kann man hier wunderbar erkennen, wie das Tor funktioniert. Man kann von außerhalb dieses Tor öffnen und äh, das Schöne ist, dass in diesem kompletten äh, System, im kompletten Homatikanlage, eigentlich dieses System dahinter ist. Da haben wir ein ganz anderes Bild, das ist von unserem Shop. Und in unserem Shop sehen wir, dass da momentan alle Lichter aus sind und weil es schon recht spät in der Nacht ist, und äh, hier habe ich eben Variablen. Gut, das ist einfach so die, um die Entwicklungsumgebung von mir, wo ich alles Mögliche ausprobiere. Aber man sieht hier sehr, sehr schön, dass da, da eben ein paar Lampen an sind, äh, weil eben da draußen jemand vorbeigegangen ist. Dann sind also hier diese Schaufensterlampe ist da eingegangen und äh, die kann ich jetzt auch wieder ausmachen. Wenn hier wieder jemand vorbeiläuft, dann schaltet die automatisch wieder ein. Hier habe ich gleichzeitig auch das Bild wieder von diesem Tor, dass man das auch sieht. Denn dieses Bild läuft bei mir im Shop auf einem Fernsehapparat, sodass man das den Kunden sofort zeigen kann, wie so etwas funktioniert. Bitte erschrecken Sie nicht, das ist meine Entwicklungsumgebung, wo alles drin ist, wo alles drin steckt. Alle Infrarotheizungen, die eingeschaltet werden sodass das einfach sehr sehr umfangreich aussieht bis zum äh, Durchlaufverhitzer, der hier eingeschaltet wird. Dann die Türschlösser sind hier eingebaut. Normalerweise macht man das in mehreren Bildern, so wie ich jetzt hier das Tor gezeigt habe, wo man umschaltet. Hier habe ich jetzt nur die Temperaturanzeige. Hier habe ich für einen Kunden gezeigt, dass man die Bilder sehr groß und sehr klein machen kann. Und das kann ich auch hier nochmal zeigen. Dieses Bild kann man ganz klein machen. Und dann hier anschauen und so einfach sind diese Bilder zu ändern und die werden dann sofort auf alle Geräte dann weiter durchgereicht. Wenn wir jetzt weiter hingehen und gucken uns die Temperaturen an, dann haben wir hier wunderschön die Diagramme, die man da anschauen kann, wie die Temperaturen verlaufen sind, wie die Vorgabetemperaturen sind, von, also die Solltemperaturen der Thermostate, die sind fix eingeschaltet. Und wir haben also jetzt momentan 25,5 Grad an diesem Thermostat. Die Spannung der Batterien wird auch angezeigt. Dieser Schalter ist momentan nicht aktiv, weil ich den leider neben hingelegt habe. So kann man hier Kontrollen einbinden, die perfekt funktionieren in diesem System und vor allen Dingen sehr zuverlässig funktionieren. Das war's in einem Überblick um zu sehen, was man mit HOMATIC und der Easy Smart Home Software der Cloud-Lösung komplett alles machen kann. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf die nächsten Fragen von Ihnen und verbleibe, Ihr Johann Beurer.